Internet, willkommen zu Hinter dem Meme. Heute schauen wir uns an... Number 15. Nach Taraben auf einmal verschwunden. Nach dem Quakemas 3 Video, konnte man nach Taraben nie wieder finden. Auf seinem Kanal machte er eins einen einem Livestream, wo drum gebeten wurde, mal um etwas schneller zu rappen. Daraufhin habe ich den YouTuber Mike Sam auf Skype, was jeder noch benutzt, diese geheimnisvollen und mysteriösen Informationen mitgeteilt. Vielleicht hat Mike was damit zu tun, aber auch wenn Mike es nicht will, ist es das, was er bekommen hat. B Ey, kann ich bitte mein Video starten? Ach so, ja. Send your cringy videos to Mike on Twitter and he picks his favorite in the next episode of Cringy DINGY. Hallo meine Pokefreunde und Pokelein, wir fangen jetzt sofort an, let's go. Es steht eine WM in Russland bevor, dort werden Menschenrechte unterdrückt, dort werden Schwule unterdrückt. Stopp mal, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich... Die Strafen viel zu gering sind und zu uh -huh. lasch sind. Ich uh -huh. bin ja auch dafür, für die härteren und längeren Strafen. Oh nein. Wer bin ich? Lass uns the beach, Meerung! Oh nein. You know what Zeit es ist? pizza time. Bitch, du hast es Du hast richtig. Wenn ich aufgewachsen bin, möchte ich the moon. gehen! Warum warten? Ja, wahrscheinlich wieder Copyright, oder? Wahrscheinlich wieder Copyright in What the fuck? Wie viel Copyright? Oh, ich hab noch nie ein Video gesehen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Copyright Strikes. Nein, nein. Ich wollte sowieso nicht gucken. So fucking cringy. Oh Gott, ich bin befreit. Yay. Oh nein. <lacht> Entschuldigen Sie, haben Sie Interesse an einem Grundgesetz? Nein. Oh. Hm. Jetzt kommt der Feuerlöscher. Ich mach's auf oh, so ich, da, ja, ja. ich mach's so oh. in yeah! <lacht> Why? <lacht> Scheiße! Oh, fuck. Why? Why? Ja. Oh, das äh, ist so unangenehm. Gibt's denn irgendwas zu fressen? Das ist... auch cringe, aber ich fühle gerade richtig hart, dieses Unangenehme. wir gehen jetzt! Heute wird sich flüssig ernähren! Den Reis mit Wasser kochen? <lacht> das geht doch ohne. Oh oh. oh, oh. Was machst du? Was machst du? Warum? Das Grundgesetz! Nehmt es! Nehmt das Grundgesetz! Nehmt das Grundgesetz! <lacht> Dann aus! Warum belästigst du die anderen Leute? Ja! Aua. Nehmt das Grundgesetz! Nehmt es! Das Grundgesetz! Ja! Ja! Jawohl! <lacht> Den Filterkaffee mit Kaffee kochen? Es geht doch ohne. Oh nein, was machen ihr jetzt wieder? Nein! Och Junge! Och Junge! Oh nein! <lacht> haben Sie Süßigkeiten für uns? Ich hab die Homosexualität erfunden. Ich oh nein. Nee. Hab die haben keine? Ihr keine? Krankheiten! Haben Sie Wein? Oder Schnaps? Haben Sie Erbkrankheiten? Haben Sie irgendwas Essbares? <lacht> Haben Sie einen geilen Fickfuß? Haben Sie Ach, irgendwas, Junge. was Sie bereit sind abzugeben? Ja, mit, Junge, Erfahrung, was ist los mit den? Alter, hier sind noch. <lacht> Max, Max, Max, nein! Ach, Junge! Ja. Es ist einfach so, so träge, es ist die ganze Zeit das Gleiche. Einfach, er macht irgendwas ultra unangenehmes. Weiß nicht, geht schlecht mit, mit, mit Lebensmitteln um oder schmeißt irgendwas auf den Boden, schreit rum oder was auch immer. Belästigt andere Leute. Es ist immer das Gleiche. Es ist einfach sehr unangenehm. Regie sagt, es ist noch nicht genug. Ich muss noch mehr schauen. Ja, schau ja, ja, ganz. ganze Mitnehmer, Freund. Die ist alle. Wissen Sie, selbst zu Menschen wie ihn, empfinde ich sexuelle Neigungen. Und ich hoffe, mit Ihnen heute Abend noch ins Bett zu steigen. Sie geiles Schwein. Ich hab sie wirklich lieb. Ich hab mich da reingekackt! das Wasser verschwendet! Welches ja, Wasser? verschwendet! Ja. Welche? Alles verschwendet! Was hat denn da verschwendet? Das Kommt gleich. Glaub, das Kann's mal, kannst du mal bitte den... Haar. Ich hätte ich hätt den Sangria leer getrunken, wenn Max nicht gedrückt hätte. Ja, es hat verschwendet! Ist der Tourist dort unten? Ist Herr Tourist dort unten? Zieh weiter! Zieh weiter! Zieh weiter! Los! Los! Herr Tourist! Herr Tourist! Ist Herr Tourist, los! In die Krankstation! In die Krankstation! Komm! Los! Los! Pflastertropf! Pflaster! Pflaster! Entweder sie kriegen. Das war bisher das lustigste im Video. Und es war nicht wirklich so lustig. wieso? Junge, wieso? Es war nicht lustig und... Ich hab auch nicht gedacht. <lacht> oh, oh, oh, Junge, Junge, das ist aber eine starke Die arme Melone, hättest du noch essen können. Ah. Nein. Du Shampoo herstellen? Nein. Nein. Oh, ist das eklig. Goldschirr. Äh, Goldschirr. warum ist da Geld drin? Ja. Oh, nein. So, jetzt haben wir hier unser Shampoo. Oh, ihr müsst euch vorstellen irgendwelche Menschen haben dieses Geld in der hand gehabt und nicht nur das. die Menschen die das Geld danach bekommen was sie jetzt gerade hier, hier im Video haben die tun mir leid die leute die das Geld bekommen oh Mann, warum oh, das ist so eine, das ist so eine Strafe und nicht die das, was das ist sowas, das macht man als Strafe und nicht als äh, ja haha XT, wir machen es just for fun. XTD Schnaps? Schnaps, wo soll ich Schnaps ja an? Bier. Ein Bier. Irr irgendwas Alkoholisches. Ich Junge, Max. Wir sind große Kinder. Ich bin leider schon 27. Als also ob! Junge! Alter, Junge! Alter, ich bin 7. ältere Menschen sind viel zu groß für also, mich. Irgendwas? Ach du Scheiße, ich hab Angst, dass du trinkst. Aber das ist nie vergiftet, oder? Ich weiß, also, wenn es so vergiftet ist, dann sterbe ich vor eurer Haustür. Da haben sie die Verantwortung. <lacht> du es okay. zum ersten Mal in deinem Leben benutzt, ja. du oder was? Gehst zum ersten Mal Brot einkaufen. Nee, vertrau mir doch einfach. Och meine Güte, jetzt stellt er sich so an. Hä? Wie geht denn das? Wie fahr sich das denn an? Hä? Wie geht denn das? Hä? Wie, wie, wie fällt man... Hä? Wie geht, Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Nein, nein, die schöne Torte. Was machst du? Oh, so unangenehm. Oh, die arme Torte. Auch ein paar Grundgesetze. Jetzt auch ein paar Grundgesetze. Warum? Warum? Genau. Langeweile oder was? Alles rein hier. Einfach alles rein. Warum? Genau. Dann hier ein paar Grundgesetze. Darf man das überhaupt? Ist das legal? einfach in irgendwelche Supermärkte zu gehen und dann einfach seine ganzen Bücher zu verteilen. Darf man das? Ich meine, ich wahrscheinlich schon, weil niemand kommt auf, weil ich denke, weil das Gesetz kommt nicht auf die Idee, dass irgendwer so etwas machen würde und das dann gleich von dahin von, von schon verbieten. Also ich schätze mal, dass das ist so erlaubt, aber ist halt. why? Ich es halt nicht okay. Also wenn ich der Manager halt das Gesicht rausgeschmissen wird. Ich meine, ja, ha, Grundgesetz, XD ist lustig, äh, ja, okay, kann ich verstehen, aber musst du es gleich jedem unter die Nase reiben. Ich meine, es ist. Es reicht schon, wenn du einfach irgendwelche Leute auf der Straße fragst, ob die das haben wollen. Du musst nicht so ein großes Affentheater draus machen. So. Genau, Mission. Ich glaube, da habe ich auch so ein Grundgesetz. Moment mal. Hier, ist das nicht das Grundgesetz? Das ist es doch, oder? Also, mein sieht ein bisschen anders aus. Auf der Rückseite ist auch so gar keine Melodien, aber... Aber das ist doch das ist doch das Grundgesetz, oder? Da steht Grundgesetz drauf. Ich denke mal, das ist es. Fortnite Dance, but with Fall Guys Characters. Warum? Warum? Ach, bitte nicht. Warum? Nein, bitte nicht. Oh, dieser Default Dance, ja, lustig, haha XD. aber warum mit alle Tänze? Why? Warum? Jetzt wird mir auch noch, jetzt sieht man es nicht, aber hier oben wird mir auch noch so ein Fortnite-Video empfohlen jetzt. Danke. Wow. Jetzt werden mir Fortnite-Videos empfohlen, nur weil ich eine Folge für auf aufnehme, ich hätte das nicht machen sollen. Fuck. Einfach alles cut, jetzt, hör einfach auf. Wirklich ein Taunt in Fortnite. Wie kann sowas auf 5 Minuten gestreckt werden? Nein! <lacht> Fall Guys vs Among Us Red Battle Gacha Live! Okay, komm, let's go! Bei diesem Teil Titel und Thumbnail. Make sure to join the Savage Scratch! Und das kann ich ich lesen. Dann sieht er zumindest das kein Master hier nicht. Also sagt mir jetzt aber nicht. sag mir jetzt aber nicht, ist es Copyrights. Äh, nee, anscheinend nicht. Hört sich mal so an. Oh mein Gott. Wow. Wow, ist das halt einfach nur das Lied, was mir warte? Moment. Was. No joke, einfach hier empfohlen wird. Das Lied ist es einfach. Aber halt richtig schlecht. Ein Frame. Pro 10 Sekunden. Ja, das war's. Und dann hier der Rest einfach so ein Outro. Wow. Wow. Nein, die ja, haben was findet der heraus? Oh nein! Rule 34 exists. Nein! Das macht jedem das Internet kaputt. Oder besser, je nachdem. Das Video ist auf jeden Fall cringe, weil die Effekte einfach oh, so unlustig sind. Tut mir leid, ich finde es einfach unlustig. Boom, we did it! SIGS MOST WANTED HAS BEEN COMPLETED WE ARE DONE AND OUT OF HERE MAN ABSOLUTELY FANTASTIC ABSOLUTELY FANTASTIC Warum schreibt da jemand I HOPE TWITCH bans YOU und dann schreiben Leute ja 25 bis 30 Jahre alter Mann schreit über Anime-Spiel rum Ja Ist halt so, aber warum soll er gebannt werden? Haben wir gescheatet oder so? Oder warum? Warum schreiben auch Leute einfach unfollowing? Das hab ich vorhin auch schon noch gelesen. Am unfollowing. Verstehe ich nicht. Was hat er jetzt bis gemacht? Das ist hat einfach ein Typ, der Anime-Opening gemacht hat. So, irgendwas verstehe ich nicht. Ich brauche Kontext, sonst ist nicht cringe. Keine Ahnung. Ach. Boah. Frank, hast du das geschluckt? Einfach so? Oh. Wir sind pünktlich <lacht> zur Stelle. Willkommen bei Domia, Willkommen beim einstein Um es nachher nicht zu vergessen, sage ich es gleich jetzt. Guten Morgen, Domian. Pass auf, ich sag das ganz kurz und knapp. Also, Domian, zähle dich nicht beleidigt, aber bewege deinen Arsch. Warum? Bewege einfach deinen Arsch, red, geh zu einem, wirklich geh zu einem Therapeuten. Nur mal langsam. Nur mal dann langsam. kümmere dich wirklich um dein Drogenproblem. Ist, ist doch Quatsch. Und dann schau, dass du ziemlich schnell an Kontakt zu deinem Kind herbringst. Das ist es. Wichtigste überhaupt. Ich scheiß drauf, Roland. Du weißt aber nicht. Du darfst da nicht drauf scheißen. <lacht> Doch, oh ja. Fick dich. Du musst deinen Arsch oh. bewegen, weil sonst gehst du unter Du bist ein Hetzer, sag ich dir. Also ganz ehrlich, ich möchte dich ja nicht beleidigen im Gegenteil, aber ich muss dir verbal deinen Arsch drehen. Einfach Aber jetzt hoch. ist Schluss. Und, tschüss. Salü tschau. So ein Unfug. Salü <lacht> sagt man wo? Zalunfug. In Baden-Württemberg, im Saarland? Das ist Arschattack! Das ist Arschattack! Das ist Fahrt-Attack! Das ist Hard Attack. <lacht> Jetzt kommt Attack von Titan. Hallo! <lacht> Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige, nicht selber machen, da kein Mensch diesen bisschen weißen Bastelkleber hat. Also das los stimmt. geht's. Lust auf ein bisschen Zauberei? Nein. Bis zum nächsten Mal bei Art Attack. Tschüss. <lacht> Ciao. Stark oder ein abgetrennter Kopf? Mit dem macht sogar das Aufräumen Spaß. Wollt ihr auch sein? Kein Problem. Holt eure Axt raus und legt los. Besorgt euch als erstes einen großen Ja, aber wenn ihr äh, diesen Kopf abschneiden wollt mit der Schere, ja, dann fragt bitte eure Eltern. Wenn ihr damit fertig seid, dann seid ihr damit fertig. Toll, Um die Wahrheit herauszufinden, muss man die Wahrheit herausfinden. <lacht> und dann geht er wieder. Oh nein, ich kenne das. Das ist so cringe. Was erwartet das Kind? Also steht da einfach nur so rum. Ja, vor allem er trägt einfach so eine Batman und Joker Shorts. Und singt jetzt ein Lied über ein Spiel, was niemand kennt. Steht da so richtig angespannt und singt auf dem Boden. Cool. Was erwartet der? Ja, ich gewinne jetzt auf jeden Fall. Erste Anruferin, Bianca. Bianca ist völlig langweilig. Hallo, Bianca. Ja, hallo. Fick dich. Ja, ich grüße auch. Geh weg. Ja, mach ich. Tschüss. Ich, ich kann nur meine, meine, meine, meine Abscheu formulieren. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Danke für deinen Anruf alles Gute. Danke, Julian. Und Ich wünsche dir alles, alles. Ciao. Tschüss. Ich wünsche dir alles. Ciao. Sieht jetzt schon geil aus. Ganz okay, wirst du es Du es Stinky, You damn dirty <laughs> ey. Eh? Oh. oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. <lacht> Finde ich das lustig. Hey! You saved me. Oh. Weil ich übrig wollte. Was hat er gesagt? <lacht> ich weiß nicht wieso, aber ich fand's voll lustig. Ich weiß nicht wieso. Warum finde ich das lustig? Oh nein! Oh nein! 365 Sekunden auf Cardura, being cute! Out of context. Ja, tut mir leid, dass ich sie halt nicht cute finde. <lacht> End my suffering. Leseempfehlung: Den Text kann man sich noch schnarsch. Ja, er guckt sich halt Memes an. Cool. Und jetzt? Und jetzt endet das Video.